Guten Morgen alles zusammen, ich möchte euch hier unser Abriss noch mal live zeigen, für unser Projekt in Larsen Reeten, Sie im Familienhaus, seid ihr schon dabei. Wir haben gerade mit Abriss begonnen, Circa ein Jahr äh, Bauzeit, dann werden exklusive Eigentumswohnungen entstehen, am redner Park. So ein Abriss ist natürlich nicht so einfach zu bewerkstelligen, da müssen immer die Profis ran, in diesem Fall der Firma Kino aus Burgdorf, eine Firma aus der Region. Sie haben das Haus erstmal entkernt, äh, die Schadstoffe äh, gesondert äh, ausgewiesen, äh, Holz, Kabeln, äh, äh, Glaswolle, Steinwolle und einige äh, Asbestreste äh, wurden gefunden. Dafür wurde eine ähm, Spezialfirma noch mal hinzugezogen, die es dann fachmännisch entfernt hat. Das ist auch Gefahr für die Arbeiter hier, die den Abdruck machen. Und jetzt geht es dann mit einem schweren Gerät von einer Seite in die andere, quasi auseinandernehmen von Trägern. Etagen, Fußböden und so weiter und so weiter. Das Haus ist ja im Fachwerk gebaut, also nicht so viele Steine, sehr viel Holzkonstruktion. Das wird bis nach hinten dann Stück für Stück gearbeitet. Das ist das Wohnhaus waren vier Wohnungen. Das Haus stammte von, ich nehme an, von 1850. Vor circa vier Jahren haben wir das gekauft. Und das Haus lohnte sich nicht mehr zu investieren. Deswegen soll es eben unserem Neubau weichen. Heute früh gab es eine Panne in dem äh, Bagger, das wurde jetzt durch den Chef behoben, sodass er selber äh, am Steuersitz und den Abriss macht. Das ist so teilweise Zentimeterarbeit, damit man möglichst wenig Schaden in der Umgebung veranstaltet, verursacht. Auch die Nachbarn müssen wir natürlich schützen und schonen. Auf dieser Seite haben wir es einfacher, auf der anderen Seite ist es etwas kniffliger. Jetzt hatte er gerade einen Querträger rausgezogen. Ihr seht, wie dick das ist. Und dieses Holz ist hier sage und schreibe fast 200 äh, Jahre alt. Wahnsinn, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. An Menschenleben um die 80 Jahre und diese Materialien, die können über mehrere hundert Jahre einfach äh, ihren Dienst erweisen. Es macht auf jeden Fall Spaß, hier bei so einem Abbruch zuzugucken. Unabhängig davon, dass es halt unser Projekt ist. Ich denke, dass für ein oder andere auch interessant ist. Vor allem für Kinder, die Jungs. Die stehen ja auf solche Aktionen besonders. Das ist das Team was dann eben äh, dieser Abbruchgut nochmal äh, nass macht, damit es möglichst wenig äh, Schmutz macht. Hier in den Containern werden dann die Sachen gesondert, entsorgt. Hier seht ihr nochmal das Althaus. Vielleicht wollen wir das ein oder andere Holzteil in dem Neubau irgendwie zum Vorschein bringen. Das ist die Firma Kino. guter Leute, kann ich wärmstens empfehlen verschiedenste Arbeiten. So, jetzt macht der Chef Pause. Dann kommt der andere Fahrer dran. Ich zeige euch nochmal hier das andere Haus. Als zweites wird es hier abgerissen. Hier ist gleich die Nachbarbebauung, deswegen müssen wir aufpassen. Hier wurde das Tor schon hier entfernt, das große Holztor, hier sind früher große ähm, Landmaschinen, äh, Tiere und Co. wahrscheinlich durchgegangen. Ihr seht hier hinten ganz enge Bebauung, wir müssen aufpassen, dass wir das linke Gebäude nicht beschädigen beim Abriss, deswegen muss es eben ähm, eher in die rechte äh, Richtung gezogen werden. Jetzt wieder wieder aussortiert. Hier einmal rum damit ihr die andere seite sieht da sind einige sachen schon aussortiert steinwohle in den großen säcken deponiert auch viel holz ihr seht hier inneres des hauses wir haben äh, während der entkernung äh, in, in der küche und im bad äh, noch alte Asbestreste gefunden. Deswegen musste die Arbeit ruhen. Und einen Tag kamen dann die Experten, haben das entkernt. Und dann konnte das weitergemacht werden. Hier seht ihr das Innere, wie die Entkernung stattgefunden hat. Und hier sortiertes Holz. Ein zweites schweres Gerät hier und die ganzen Säcke mit Steinwolle. Und hier wurde teilweise die Giebelseite ähm, entfernt. Das waren noch Asbestplatten. Das eine was da noch steht ist nicht aus Asbest, deswegen kann es dann quasi mit weg. Teilweise wurde das Dach freigelegt. Ähm, hier ist das Nachbarhaus ähm, und der Nachbar hat auch ähm, ein ähm, ein Teich mit Kois, teuren Koi fischen. Da müssen wir aufpassen, dass da eben keiner Schaden entsteht, sonst macht er uns irgendwie schadenersatzpflichtig. Also wenn ihr da abbricht, neu baut, sind so viele Sachen zu beachten, hätte ich so auch nicht für möglich gehalten. Aber man lernt ja nie aus. So jetzt gehen wir wieder zurück auf die andere Seite. Hier nochmal das Bild des äh, äh, Grauens, <lacht> äh, gut, hier ist ein altes Zisterne, hier unten, was ihr seht, das wird dann wahrscheinlich der Erdbauer rausholen. Und dieser Weg ist auch ein Weg zu den Nachbarn hinten. So, soweit dazu vielleicht etwas später mehr ganz kurz nochmal das Bild des Baggers der die Sachen aussortiert Jawohl, bis später dann alle. Danke, dass ihr so geguckt habt.